Ja, Hallöchen, herzlich ja, willkommen zu unserer Serie, die früher unter vier Männeraugen hieß, aber jetzt haben wir ja noch mehr, außer mich und Klaus. Klaus und mich. Dominik, Klaus, Volker und Barbara. Und Barbara. Und wir haben jetzt unseren Namen geändert in, in United for More Acceptance. Auf Deutsch Vereinigt für mehr Akzeptanz. Ist das nicht toll? Genau, yes. es ist wunderbar. Und äh, wie euch vielleicht aufgefallen ist oder vielleicht auch nicht, früher hießen wir ja unter vier Männeraugen und kurz U4MA. Aber wir heißen jetzt immer noch U4MA, weil United for More Acceptance ist auch U4MA. Das ist der Boah, ja, Das war gut. Schön, dass die Minuten sind gerade oben. Ja. <lacht> so. okay. Und ich habe noch eine Ankündigung zu machen. Und zwar, ich habe es Ihnen noch nicht erzählt. Ich habe schon mit Klaus einmal vor, vor Monaten besprochen, dass wir eine App, haben werden für unsere Seite. Und jetzt, es gibt die App endlich. Nein. Man kann sie sich runterladen. Wahnsinn! Nee, <lacht> also hat nicht was können wir uns verkaufen? <lacht> oh. Was können wir verkaufen? So was <lacht> du willst mit deinem Geld. Ne? <lacht> <lacht> ist das, das ist doch sensationell. <lacht> ja, sensationell. <lacht> Und ihr, können, ihr findet die im App Store, wenn ihr ratet was, U4MA eingibt. Da wow. findet ihr die App. Und ich werde das auch verlinken. Ja, bevor das Video jetzt zu Ende ist, wollte ich heute noch was anderes sagen. <lacht> Unser Thema ist heute Akzeptanz und Toleranz und was ist der Unterschied überhaupt? Und sowohl innerhalb der schwulen Szene, Community oder was auch immer, und aber auch die Akzeptanz, wie wir als Homosexuelle oder Schwule von anderen wahrgenommen werden. So, jetzt habe ich genug gesagt. Genau, meine Güte. Wie war nochmal das Thema? <lacht> ja, also Toleranz. Fangen wir doch mal mit Toleranz an. Mhm. Ähm, tolerant sein ist meines Erachtens relativ einfach. Das kann jeder tolerant sein. Ich bin freundlich tolerant. Ähm, mein Nachbar ist cool oder früher ähm, oder mit seiner Katze. Das ist mir alles egal. Das steckt mich dahinter. Also, ich will sagen, für viele ist, glaube ich, Toleranz gleich mit Gleichgültigkeit. So machen was sie wollen interessiert mich nicht groß so, so würde ich das definieren oder wieder das so für euch was ist für euch tolerant ja, aber Toleranz, die Toleranz fängt bei, sollte eigentlich vor der eigenen Haustür anfangen und wenn wir selber, wir Homosexuellen, sind doch das Intoleranteste, was es eigentlich gibt. Du meinst, das das möchte ich untereinander? wir untereinander? Wir mhm. untereinander. Wenn ich das schon sehe, dass also ist äh, zwar heute nicht mehr so ganz gelebt, der Kontakt zwischen Schwulen und Lesben, da wurde schon eben das Problem dargelegt äh, oder dargestellt, dass man nicht so tolerant ist, was ich ganz schlimm finde, man wird 30, man ist zu alt, man ist zu dick. Ja, für gewisse äh, Szenentypen, äh, da fängt schon die Toleranz an. Man mag zum Beispiel keine Bären, man mag zum Beispiel keine Schwuchteln. Ich finde, bevor ich Toleranz von meinem Gegenüber, auch vom heterosexuellen Bereich einfordere, erwarte ich erstmal, dass wir in unserem Bereich der Homosexuellen, also dass das in der Community selber tolerant sind. Da fängt das schon an vor der eigenen Haustür. Und das finde ich ganz, ganz schlimm, dass die Schwulen, dass für mich das Intoleranteste sind, tatsächlich sind, was es eigentlich gibt. Die okay, selber fordern für sich, aber sie ich sind nicht. Du gut. hast ja gerade erwähnt, eine gewisse Intoleranz zwischen Schwulen und Lesben. Barbara sitzt bei uns. Mhm. Wie siehst du das so? Und die weiß wieder von nichts. Was? <lacht> das kann ja wohl nicht sein. Ja, weil ich das habe so so vorher gebrieft. Also also Ich weiß, ja. dass manche Lesben wirklich nur unter Frauen sein wollen. Mhm. Nicht unbedingt nur unter Lesben, aber wollen wirklich nichts mit Männern zu tun. Und das ist egal, ob die dann schwul oder hetero sind, einfach gar keine Männer. Weil sie irgendwie schlechte Erfahrungen haben, weil, weil sie sie nicht mögen, was immer. Aber ähm, deswegen ist es auch so wichtig, dass Frauen oder Lesben auch irgendwelche Orte haben, wo, wo sie wirklich nur untereinander sind. Das kenne ich von Männern nicht so. Aber vielleicht kenne ich einfach nur die Schwulen, die gegen Frauen nichts haben. Möglich. Also, ja. Okay. Und würdest du, würdest du dann dieses Verhalten, was du eben beschrieben hast, auch als intolerant bezeichnen? Oder ist es einfach nur Gleichgültigkeit? Das, das würde ich auch als Gleichgültigkeit eher ansehen, also aber nicht als Oder untolerant. ist das dasselbe? Oder wie nennt man das? Äh, also ich kenne nur Leute, denen das egal ist. Und das heißt also, die sind tolerant, solange du nicht zu nahe kommst. So, ja. genau. Das, das, das, ist das ist genau der Punkt, ja. wo sich das dann. Zeitlich brennt. ja mhm. Du bist zeitlang irgendwie tolerant mhm. und dann entweder hast du dich beklagen, ja. weil du das nicht mehr aushalten kannst mit dieser Schwuchtel oder was weiß ich. Oder aber du hast dich gewöhnt und du akzeptierst die Person. Mhm. Also von einem zum anderen ist ein Prozess bei dir, nicht bei den Leuten um dich herum, sondern was das mit dir gemacht hat. Mhm. Deswegen denke ich, das ist auch so wichtig, dass man Lesbinnen und Schwulen, da sieht. sieht die Leute auch gewöhnt. Dass man sie auch ja. gemeinsam sieht. Ja. Ja. ja, und was mir noch eben eingefallen ist, von wegen, Schwule sind ja auch oft und äh, intolerant gegenüber Hetos. So, von dem Ö der die Hete mhm. oder so. Das hat man ja auch, oder hat man früher vielleicht noch öfter gehört als heutzutage. Und das mir fällt mir jetzt ein, zum Beispiel das Gnosa. Das, das ist ja auch mittlerweile ganz normal, dass da Omi und Opi äh, Kaffee trinken gehen. Und früher war es wahrscheinlich echt nur so, dass da noch Schwule sind und oh mein <lacht> Gott, da sind noch Schwule, da dürfen wir nicht hingehen. Und mittlerweile hat sich das, jetzt, glaube ich, schon ja. in die positive ja. Richtung. Ja, das hat sich sehr viel geändert. Und ja. ähm, früher waren da auch schön da reserviert, die waren für Schwule. Echt? Und dessen ne, okay. war das, dass die da Platz finden. Heute oh, ist es, glaube ich, schon gar so. fände die, fällen die auf, weil damit, äh, mit, der, mit dem Kinderwagen da auch einen Platz finden. Ja. <lacht> so, es also hat sich schon einiges verändert. Das stimmt. Ja. Gut. Okay. Okay. Aber wie gesagt, wenn ich verlange oder erwarte, dass man mich so toleriert, wie ich bin, auch vom Heterosex auch vom Heterosexuellen Bereich natürlich auch innerhalb der Community, also innerhalb der Schwulen und Lesben. Dann erwarte ich, dass jeder bei sich erstmal selber anfängt. Ja. Und dann, man kann ja, man hat ja eine gewisse Erwartungshaltung. Ich kann ja nicht nur von anderen Leuten oder anderen Mitmenschen erwarten, dass sie mich so tolerieren. Ich muss selber auch so tolerant sein. Ich muss alle akzeptieren, ob dick, dünn, schlank, groß, wie auch immer. Ja. Aber da fängt das Problem schon bei, gerade bei den Schwulen. Und die sind ja, haben ja dieses Schönheitsideal, du musst ja perfekt ja. du musst Adonis das, sein. Mhm. Ja, das höre ich immer wieder. Und es ist, ist einfach traurig, ist wie das sich das entwickelt leckerlich. hat. Ist, ist es auch ja denn wir werden alle älter und ja, die meisten wenn man vergessen wenn man glück hat wenn man glück hat aber die meisten vergessen dass sie älter werden ja. und dann erschrecken sie sich plötzlich oh Gott ich bin ja nun auch älter geworden was ist jetzt hier los ja das, stimmt. das ist ein bisschen gerade also mit dem Älterwerden das ist nicht ich gut. Ja, ich ganz, hab ganz ja. letztens noch ein Video gesehen äh, auf Facebook wo <lacht> einmal dargestellt wurde oder auf komödiantische Art und Weise wie es denn wäre, wenn Schwule ähm, sich im realen Leben so verhalten würden, wie sie sich auf Dating-Plattformen verhalten würden. Da ja, die auch, ja. Ja, und da war halt, auch, ja, ja. Ja, ja. War halt eine Szene am Anfang, da ist halt einer in eine Bar gekommen und meint dann so: Ja, no facts, no Asians, no old guys. Yeah. Oder so. Also von denen keine Schwuchtel, keine Asiaten und keine alten Leute. Und dann <lacht> die so und die so: Ja, hallo, was soll das so? Unfassbar. Also, also ja, das ist schon, ja, blödsinnig. Also man sollte jeden Menschen erstmal. So ankommen ist, lassen ja. sozusagen, dann so ja. nehmen wir es und dann kann man immer noch sagen, ey, sorry, du bist mir nicht. Das ist heuer. wirklich ein Riesenthema, ne? diese Intoleranz unter den Schulen. Ja. Ich habe das vor, vor einiger Zeit erlebt, da kam ich mit Freunden in eine Bar, ich will jetzt keinen Namen nennen. Also wieder von den Freunden von der Bar. Und, ähm, <lacht> so, warum hast du mich jetzt gerade angeguckt? <lacht> also ich war also, nicht dabei. Und ähm, einer von den Freunden, der ist da ist schon über äh, 70 sieht super aus und ganz toll und so. Ja, dann kam wir da rein und war sehr voll und mussten uns da ein paar Leuten vorbei. Und dann hörten wir jemanden sagen, jetzt kommen die schon zum Sterben hier rein. Mhm. Oh, ach, ja, ja, ist ja. das so. Das nicht ist das post. diese ja. Scheintoleranz, das hast du man. Lesbischen einen Wochen okay, ja. ausgefahren. Ja. Also, also das ist wirklich ja, unglaublich. Das war so unglaublich. Ja. Ja. Und ich habe das gehört und man ist erstmal sprachlos. Ist, also, ähm, dann habe ich aber geistesgegenwärtig, wie ich manchmal bin, ähm, selten, aber manchmal. Doch. <lacht> ist mir, mir habe ich zu dem gesagt, Schätzchen, der war so 30 Schätzchen. vielleicht. Schätzchen, Schätzchen ist doch viel schlimmer, wir sind schon tot. <lacht> Ich habe gesagt, das Alter sei mal heute Ausgang. Und, also, Wir sind schon tot und du bist äh, nicht äh, im Himmel. Ja. Auch schön. Klar. Auch nicht schön. Sehr schön. So gut. Also Toleranz. Das, was eben auch durchkam, ist so ein bisschen, dass Toleranz offenbar zeitlich begrenzt ist, was du eben gesagt hast. Irgendwann ist Schluss. Schluss. Denn entweder kippt es um, ja. ähm, ja. zur Akzeptanz, zu was schön wäre, oder aber es hört ganz auf. Mhm. Ähm, ja. Das wollen wir mal jetzt nicht weiter. Und dann sind sie bei Betty, Ja, ja, <lacht> ja <doch>. Wir wollen <lacht> wir lieber weiterverfolgen, was passiert, wenn, man dann, wenn die Leute doch irgendwann mal ein Stückchen mhm. weiterdenken und dann zur Akzeptanz kommen. Das ist ja eigentlich das, was wir Schwule uns doch immer wieder wünschen, ne? dass man, dass wir von. Ja, dass sie akzeptiert werden und ja. solange wir selber das nicht hinbekommen, können wir es auch nicht von anderen erwarten. Meinst du? Also Guck dir doch mal an das Thema, was wir jetzt derzeit durchmachen, dass wir jetzt alle auf die is äh, islamischen Mitbürger mhm. drauf herumhacken. Die sind ja nicht alle gleich, das sind ja nicht alles Islamisten, die radikal sind. Dafür, sorry, das ist einfach so. Ähm, das darf man nicht verhehlen. Wir müssen auch darüber mal nachdenken, auch da toleranter zu sein. Es gibt immer ja. andere Lebenskulturen, ja. ja, wie wir auch, wir, wir haben ja auch eine andere Lebenskultur, ja. Das, ist Leben, das Leben ist vielfältig. Ich finde, wir müssen uns alle so nehmen, wie wir sind, solange wir uns an gewisse Gegebenheiten natürlich halten. Das ist ganz klar. Man darf sich nicht daneben, Grundregen. das gibt immer Grundregeln. Ja. Aber nicht desto trotz, es ist doch, Wirklich egal, woher man kommt, also Herkunft, Sexualität, Alter, Religion, ja, wichtig, genau. glaube ganz wichtig der Glaube. Ja, wir sind Menschen. In erster Linie sind wir Menschen. Ja. Und wenn genau. wir das ja. endlich mal verstehen, ich ja. glaube, dann hätten wir weniger Probleme mit der Akzeptanz. Ja, das sehe ich genauso. Und auch <lacht> wenn man das immer sieht von wegen der, okay, da ist jetzt IS oder so, das sind vielleicht auch. Zehntausende Leute, die das sind, aber trotzdem, weil das Zehntausende Leute sind, sind dann nicht alle 40 Milliarden oder was auch immer. Ich weiß, ich nicht, aber es nicht. Aber sind dann nicht alle 40 Milliarden Muslime <lacht> dann äh, beim IS und haben da irgendwie eine Mitgliedskarte oder so? Und ja. genauso ist es ja auch so, dass äh, keine Ahnung katholische Priester, die irgendeinen Scheiß machen, ist mhm. auch nicht die gleiche die ganze katholische Kirche schwimmt. Zum Beispiel. Und äh, genauso ist es bei Schwulen, wenn ein Schwuler vielleicht auch mal einen Scheiß macht, machen das nicht alle anderen Spuren auch. Genau. Cool heißt jetzt nicht zum Beispiel Pederast oder sonst irgendwas. Ja, da genau. Ich, also, so ja. Schön, ja. Habt ihr einen persönlichen Test <lacht> rauskriegt, ob jemand euch akzeptiert oder nur toleriert? Ich nee. also früher, als mhm. ich noch viel Kontakt hatte ähm, mit äh, hetero Familien mit Kindern, mhm. äh, den kleinen Test gemacht, in dem Sinne, also ich wurde akzeptiert, so, war und ja. dann habe ich gefragt äh, was meinst du wird denn so ein schwul und dann sind sie manche manche sind blass geworden mhm. ich, da ist gerade jetzt mit der akzeptanz ja. ja. mich doch. nicht selber beschäftigt ja. Ja. Ja. Ja. also das war immer das das das ganz klar gezeigt also ja. könnte man doch jetzt könnte man doch sagen tolerant mhm. ist etwas das kann nicht gut sein weil es mich nicht direkt betrifft Akzeptanz ist etwas, das muss ja aus mir herauskommen. Ja, denn, ja. Das muss mich ja dann persönlich betreffen, dann muss mir jemand, dann darf mir jemand nicht egal sein. Ja, so. genau. Ja. Das ist ja also, der Punkt. Denn, da verschwindet die Distanz ja. zwischen zwischen So. Das, ist ein, das Muss man sich bekennen dann. So, genau. Ja. Bekennen ist ein gutes Wort. Da muss man wirklich Farbe bekennen. Ja. ja. Mhm. ja. Und ähm, <lacht> dann fehlt es bei vielen Leuten natürlich, ganz egal, worum es geht. Es geht ja nicht nur um Spiel sein, es geht ja was du gesagt hast, um alles mögliche. ja. So. Es gibt eine gewisse Scheintoleranz, ja. Ja. Ja. Ja. sobald man du jemandem ja, ja. alleine äh, gegenüber trittst, dann ist ja sowas von tolerant, mhm. äh, du kannst dich bald äh, nicht retten vor <lacht> Ja, aber wir lass diese Person mal mit mehreren sein, oder braucht nur einer, Redensführer sein, der dann negativ wiederum über dieses mhm. Thema redet, da ist dann das Problem gegeben, dass sie dann ja, plötzlich dann nicht mehr so tolerant sind, weil sie ja mit der Mehrheit gehen. Also. Es gibt eine sogenannte Anführung, alle laufen hinterher. Ich sehe jetzt alleine diese PEGIDA. Ja. Die, die sich wahrscheinlich selber jetzt immer in sich darstellt. Aber auch da hat man nur ein oder zwei, die geführt haben und alles rennt hinterher. Alles rennt hinterher. Das ja. ist das typisch Deutsche bei uns. Das hat auch wieder was mit Toleranz zu tun. Ja, man muss erstmal ein bisschen überlegen. Entschuldigung, man muss auch ein bisschen überlegen, was man natürlich ja, auch vertrete. Ja, das andere sind ja nur hinterher Sachen. Da ja. geht es ja darum, ja. dass viele Menschen, ähm, eben, wie gesagt, glauben oder der Meinung sind, dass und das ist schlecht. Darin weiß man genau viel hinterher. Aber wenn man da mal hinterfragt, ah, wenn man das mal nachfragt. Dann kommt da gar nicht viel. Die, die Ach, das gar nichts wissen es ja, ja gar nicht. Die haben gar keine Ahnung. Nein, Nein, das ist ja, also Unwissenheit ja. ist ja auch ein. Das, das ist das Gefährlichste überhaupt. Ja, so Unwissenheit. Ja. ja, richtig. das ist jetzt ja. blau und das andere sieht das aber als rot und denkt, okay, aber der hat vielleicht mhm. mehr Ahnung. Das ist vielleicht wirklich blau und ich sehe das falsch. Das ist einfach blödsinn. Und es ist ja auch dann wirklich ein ganz geringer Prozentsatz. Gerade in Dresden sind was weiß ich, 0,2 oder so Muslime <lacht> irgendwie auf die Bevölkerung sehen ja. und die denken, da ihr, ihr Dresden wird islamisiert. Also es ist total geklopft. Die Gesamtbevölkerung sind, glaube ich, in Deutschland maximal 5 Prozent. Das ist doch gar nicht. Aber das Problem ist doch, jetzt sind das die Islamisten. Ja. ja. Und dann kommen morgen vielleicht die Juden oder ja. die Homosexuellen oder Lesben und da muss man das gleich in den Anfängen während den Anfängen. Das ist ja. einfach wichtig. Ja. Also das, ich finde, ich, ich finde es ist sehr schön, dass es da Gegenaktionen Aktionen gibt, ja. die ja. zeigen, ja. so nicht, Leute. Ja. Und die sind ja nur tatsächlich in der Minderheit, diese Menschen, die eben ich finde, dieses rechtsradikale, besser, besser. Äh, richtig, äh, rechtsradikale Gedankengut haben. Ja. Und äh, auch das, Barbara, da gebe ich dir recht, wir hatten schon mal bessere Zeit. Und ich ja. glaube, gehen richtig, ja. und ich glaube auch, dass für uns Homosexuelle, wir. Das wird ja, schwieriger. Schwieriger? Ja, das ja, es wird schwierig. Homosexuelle oder ich sehe das beides. Es ist ganz wichtig, dass wir das eigentlich nicht verkennen. Ja. Das ja. beste Beispiel ist ja auch etwas, ähm, worunter man den Namen vergibt. Ne? Diese Perida-Geschichte läuft ja unter besorgten Mitmenschen. Mhm. besorgte Mitmenschen. Besorgte Eltern. Wir waren auf der Demo, da ging es ja, auch ja, darum, genau, genau. Demo, ja. besorgte Eltern. Das ist so niedlich, aber da steckt ja ganz viel dahinter. Richtig. Ja? So, und du hast völlig recht, wir müssen, ähm, oder man muss einfach den Anfängen wehren, sobald da irgendwas ist, ähm, was, was einen daueraufschlüsselt, muss man dagegen halten. mit den Menschen reden. Ja. Das, ja, man muss versuchen, mit den Menschen auch mal zu reden. Man versuchen, die Augen zu öffnen. Mhm. Gar nicht zu tun, sich zurückzulehnen, ja, das betrifft mich ja eh nicht. Ja. ja das ist fatal, das haben wir schon einmal gehabt. Ja. Ja, und ja das, das, das betrifft mich nicht, das ist nämlich, glaube ich, auch der springende Punkt, weil ja, keiner was gewesen. Genau, er hat ja immer mhm. auch darüber geredet, von wem wenn mhm. es dann persönlich wird, zu sagen, ich äh, könnte es sein, irgendwie, dass dein Sohn schwul wird, so ungefähr, mhm. dann geht es einem persönlich was an. Mhm. Ja. Und äh, uns geht es ja jetzt als Homosexuelle im ersten Moment nicht an, weil das ja gegen Islamisierung ist. Noch und nicht. ja genau, noch ja, nicht. Ja, ja. Aber trotzdem, dann kommt halt sowas äh, wie besorgte Eltern gegen Homosexuelle sozusagen ja, ungefähr. Ja. Und dann Gegen die Aufklärung der ja, Das Kinder. ist krass. Der ja. so ja. Ja. Ja. Also, Vater wird das dann richten. Also es Aufklärung. bleibt ein schwieriges ja. Thema. Ja. Vater. Auch der Herr Vater, ja. ja. Hat ein schwieriges Thema. Ja. Wo fängt Toleranz auf? Wo fängt Akzeptanz an? Ja. Was kann man selber tun, um das zu befördern? <lacht> ähm, also es gab Im letzten Jahr gab es in, im ersten Programm eine Themenwoche unter dem Thema Toleranz. Die sorgte für äh, sehr viel Unmut, weil eben ähm, da wurden so viele Sachen vorgestellt. Es ging auch um Schulen und Westen, es ging um alles Mögliche. Aber es hat wurde eben auch deutlich, dass dieser Begriff Toleranz zu kurz greift. Mhm. Ja. Und man hätte es weiterführen müssen. Und das haben wir jetzt heute ein bisschen versucht in ja. unserer Diskussion. Und wir würden ja. uns wahnsinnig freuen, wenn wir dieses Video also mal wirklich. Weitergetragen wird, es gibt viele Menschen. Ja, genau. Und wir hoffen natürlich, ja. dass ihr uns nicht toleriert, sondern akzeptiert ja. und liebt. Genau. <lacht> so und genau. und <lacht> wir sind United for War okay? Access. Ja. Wir hoffen, dass es zum nächsten geht. Und teilen erwünscht. Ja, teilen erwünscht. Ja, Teil <lacht> Jawohl.